Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, dem Gartenmöbelriesen mit dem riesigen Gartenstuhl. Und ich wollte euch mal nur noch eine Tischvariante zeigen. Thema Kufentisch. Was ja bekannt ist, diese vier Beine immer an den Ecken, das kennt man ja. Ich habe es hier am Beispiel der Firma Stern, der wirklich Marktführer, tolle Firma, deutsches Produkt hier in unserem Bereich ist. Und äh, da gibt es eben noch die Variante Kufe. Kufe hat folgende, folgenden Vorteil. Wenn du zum Beispiel eine Bank stellen möchtest, wie hier eine steht, und möchtest dann in den Tisch rein, ist das Bein immer störend an der Ecke. Ne? Oder genauso, wenn du sagst von der Größe, du kriegst hier in der Regel immer eine Person fast mehr rein, weil das Bein eben nicht stört. Ich finde es optisch auch eine schöne Sache, ist auch was, wo ich einmal bei mir zu Hause stehen habe, weil du kannst um den Tisch rum einfach viel mehr Menschen setzen. Ich finde es optisch sehr schön und es hat ein paar praktische Vorteile. Es gibt viele verschiedene Designs. Und zum Beispiel vom Stern die Größe 1,80 M mal 1 Meter oder 2,20 Meter mal 1 Meter. Okay? Kleine Info. Tschüss!